Wir hatten bisher Geschäftsfälle in der folgenden Form, da haben sich Bestände in der Bilanz geändert, also Kauf eines PKW zum Beispiel, da hat sich der Fuhrpark erhöht und wenn wir das Ganze per Bank bezahlen, hat sich das Bankguthaben vermindert, also es liegt hier ein Aktivtausch vor von Beständen des Vermögens. Und da hatten wir noch ganz viele andere Geschäftsfälle, wo sich dann immer zwei Bilanzposten geändert haben. Aber einen Fall, den hatten wir jetzt eigentlich noch nicht. Nämlich der eigentliche Sinn und Zweck eines Unternehmens oder eines Produktionsunternehmens ist es, fertige Zeugnisse herzustellen. Also in unserem Beispiel, zum Beispiel Fensterflügel. Was brauche ich zur Herstellung von Fensterflügeln? Klar, ich brauche den, die Arbeitskräfte, ich brauche den Maschineneinsatz und ich brauche Werkstoffe, die dann zu diesem fertigen Zeugnis verarbeitet werden. Und ähm, wir schauen uns jetzt in diesem Video an, führt dieser Produktionsprozess auch zu Bilanzänderungen und wie kann ich dann vielleicht erkennen, ob ein Unternehmen Erfolg hat, denn auch das ist ja der Sinn und Zweck eines Unternehmens, viele Fensterflügel zu verkaufen und dann dementsprechend auch einen Gewinn zu machen. Dazu also gucken wir uns mal die Werkstoffe an. Und der erste Schritt ist es, Werkstoffe einzukaufen. Das ist schon unser Geschäftsfall. Wir kaufen Holzbretter, also Rohstoffe im Wert von 150 Euro der Lieferer schickt uns diese Bretter und er sendet uns eine Rechnung mit. Das ist für uns die Eingangsrechnung. Und das bedeutet, dass die Verbindlichkeiten auf der rechten Seite hier steigen. Und diese Bretter, könnte man sich jetzt überlegen, ja gut, die kommen ins Lager zu den Vorräten. Das heißt, auf der linken Seite der Bilanz steigen die Vorräte. Ja, ist das wirklich sinnvoll, das so zu tun? Denn Unternehmen schauen ja immer, dass sie Kosten vermeiden und wenn man sich überlegt, wenn Bretter auf ein Lager kommen, da brauche ich Platz, da brauche ich Raum, ich brauche vielleicht irgendwann eine weitere Lagerhalle, das verursacht alles Kosten. Und Unternehmen schauen wirklich, dass sie, wenn die Werkstoffe kommen, diese Werkstoffe sofort verbraucht werden, also sofort den Produktionsprozess zugeführt werden und eben nicht ins Lager kommen. Das heißt, wir erfassen diese Werkstoffe eben nicht bei den Vorräten, sondern an anderer Stelle in der Bilanz. Gut. An welcher Stelle der Bilanz? Dazu müssen wir uns mal überlegen, was passiert denn mit den Brettern? Diese Bretter werden Teil des Fertigerzeugnisses, nämlich Teil des Fensterflügels. Und dieser Fensterflügel, der landet letztendlich beim Kunden. Das heißt, die Bretter verlassen den Betrieb. Die sind nicht mehr Teil des Vermögens. Das heißt, auf der Vermögensseite können diese Bretter gar nicht mehr auftauchen. Wir haben hier einen Werteabfluss. Und dementsprechend müsste sich ja auch, wenn sich das Vermögen vermindert, auch das Kapital vermindern. Und das erfassen wir auf dem Bilanzposten Eigenkapital. Das heißt, diese 150 Euro tauchen als Minusbetrag beim Eigenkapital auf. Das Eigenkapital vermindert sich beim Einkauf von Werkstoffen. So, wir haben bisher 150 Euro an Werkstoffen aufgewendet, um einen Fensterflügel herstellen zu können. Das heißt, das Eigenkapital hat sich da vermindert. Ein Unternehmen möchte aber Erfolg haben und Erfolg heißt dementsprechend, das Eigenkapital müsste steigen. Wie schaffe ich, dass das Eigenkapital steigt? Der Preis des Fensterflügels müsste natürlich dementsprechend höher sein als alles, was ich dafür aufwenden musste. Da Fallen dann zum Beispiel auch die Arbeitskräfte ein oder der Maschineneinsatz? So und der Holzmann legt den Preis für einen Fensterflügel auf 650 Euro fest und schreibt dem Kunden eine Ausgangsrechnung. Das heißt, die Forderungen steigen hier um 650 Euro. Beim Verkauf von fertigerzeugnissen entsteht ein Umsatz. Das heißt, ein Kunde bringt Geld ins Unternehmen, bringt Kapital ins Unternehmen, das vorher nicht da war. Das nennen wir Wertezufluss. Und das erfassen wir klar auf dem Bilanzposten Eigenkapital. Der wurde vorhin um 150 Euro vermindert. Jetzt wird er erhöht um 650 Euro. Macht also 500 Euro insgesamt Erhöhung. Das wird also wieder hier erfasst. Die Bilanzsumme erhöht sich hier. Und das Unternehmen hat jetzt hier Erfolg, nämlich das Eigenkapital hat sich erhöht, das Unternehmen macht letztendlich Gewinn. Das heißt, die beiden Geschäftsfälle, der Einkauf von Werkstoffen und der Verkauf des Fertigerzeugnisses, beide Geschäftsfälle sind erfolgswirksam, weil sie eben zu dem Erfolg des Unternehmens beigetragen haben. Als Zusammenfassung, was sollte man sich merken? Es gibt zwei Arten von Geschäftsfällen. Einmal den bestandsverändernden Geschäftsfall, also Eingangsbeispiel Kauf eines PKWs per Bank, wo wirklich nur die Vermögensstruktur sich ändert, wo also Bilanzposten die Werte nur tauschen, aber erstmal direkt keinen Einfluss darauf haben, wie viel Erfolg ein Unternehmen hat. Einfluss auf den Erfolg des Unternehmens sehe ich, ob sich das Eigenkapital ändert. Und das Eigenkapital ändert sich bei den erfolgswirksamen Geschäftsfällen. Und da brauchen wir zunächst einfach mal nur zwei uns zu merken, nämlich erfolgswirksam ist der Einkauf von Werkstoffen im negativen Sinne und der Verkauf von Fertigerzeugnissen im positiven Sinne. Denn der Einkauf von Werkstoffen führt zu einem Werteabfluss. Das heißt, das Eigenkapital vermindert sich, aber der Verkauf von fertigen Zeugnissen führt zu einem Wertezufluss. Das heißt, das Eigenkapital wird erhöht und ein Unternehmer macht dann Gewinn, wenn sich also insgesamt das Eigenkapital erhöht. Das heißt, der Wertezufluss höher als der Werteabfluss ist.